Genau. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu. Genau. Also die neu geschaffene Kreditkarte Gold hat hier den äh, ersten Platz nochmal geholt. 5,3 von 6 Punkten. Äh, eine Weiterempfehlungsrate auch hier mit hervorragenden 94%. Prozent. Und vielleicht mal eine Kundenstimme, die man hier nennen kann, die zum Beispiel sagt, Top Service, exzellentes Bankinstitut mit fantastischem Renommee